Da die Ich Bin-Gottheit die höchste Schöpfungsevolution aufweist, kann sie auf das jeweilige Bewusstsein eines Wesens eingehen und ihm entsprechende Erklärungen in unpersönlicher Art weitergeben. Diesen großen Vorteil zur geistigen Weitsicht nutzen die himmlischen Wesen immer. Auch ich, euer Urvater, nehme die weitsichtigen Mitteilungen der Ich Bin-Gottheit sehr gerne auf und bedanke mich sehr herzlich bei ihr, einem unpersönlichen heiteren Wesen, das allen Wesen und dem gesamten kosmischen Leben mit ihren einhüllenden Strahlen Geborgenheit und Glückseligkeit schenkt, das keine Körperform, aber ein sanftes, liebliches und gütiges Gesicht besitzt. Die himmlischen Wesen, die freudig bei der Erschaffung der Ich Bin-Gottheit mitgewirkt haben, wollten, dass sie auch Wesenseigenschaften und Merkmale besitzt. Mithilfe derer sie uns zum Beispiel bei einer Unachtsamkeit bei einer Schaffung sehr ernst und warnend auf die möglichen Gefahren hinweisen kann. Deshalb programmierten wir ihr unseren ausgeprägten ernsten Gesichtsausdruck und unsere ermahnende Sprache ein. Diese Wesensmerkmale benutzten wir früher in den noch unausgegorenen, persönlich geführten Vorschöpfungen vor allem unseren Kindern gegenüber. Wenn wir erkannten dass sie sich in einer bedrohlichen Gefahrensituation befanden, dann machten wir sie mit einigen ernsten Warnhinweisen zu ihrem Schutz und ihrer Unversehrtheit darauf aufmerksam. Da sie noch nicht die geistige Vollreife besaßen, hatten sie den geistigen Überblick ihrer Eltern noch nicht, um eine gefährliche Situation oder ein falsches Verhalten gleich zu erkennen. Wir sprachen sie nur deshalb sehr ernst an und baten sie achtsamer zu sein weil sie sich aus Unkenntnis mancher Gesetzmäßigkeit, die erst durch die Verwirklichung aktiviert und dann in ihr Bewusstsein zum vollkommenen Erfassen übergehen, zum Beispiel gegenüber dem Mineral oder den Pflanzen falsch verhielten. Auch wenn die ermahnenden und ernsten Hinweise der Ich Bin-Gottheit und himmlische Wesen momentan aufrütteln, geschehen sie letztlich aus ihrer Fürsorge und Herzensliebe uns gegenüber. Die Warnrufe der Ich Bin-Gottheit aus ihrem gütigen Wesensherzen mit einem ernsten Gesichtsausdruck sollen bewirken, dass die himmlischen Wesen in manchen Lebenssituationen einer Gesetzmäßigkeit gegenüber achtsamer werden, wofür sie immer sehr dankbar sind. Doch so erleben wir sie nur sehr, sehr selten, weil wir uns herzlich gerne an unsere himmlischen Einheitsgesetze halten, da wir sie für unser himmlisches Dualleben sehr schätzen. Ihren ernsten Gesichtsausdruck erleben überwiegend die Naturwesen auf den Entwicklungsplaneten, die aus geistiger Unkenntnis oder ihrem Eigenwillen sich zueinander nicht ordnungsgemäß verhielten. Besonders in den lichtarmen feinstofflichen Fallwelten spricht die Ich Bin-Gottheit die Wesen immer wieder sehr ernst über himmlische Wesen an, welche sich aufgemacht haben ins himmlische Sein zurückzukehren und dafür um Energien baten weil bei ihnen keine wesentliche Wesensveränderung aufgrund ihrer oberflächlichen Selbsterkenntnis geschah, anstatt aus der inneren Tiefe ihres Herzens diese durchzuführen. Ist es ihr möglich, auf der Erde durch einen geistig weitgereiften himmlischen Botschaften weiterzugeben und ausnahmsweise ab und zu einen geistig stehengebliebenen Menschen aus seinem bekannten Kreis anzusprechen? der in seinem Leben immenses geistiges Wissen gesammelt hat, jedoch nur oberflächliche Selbsterkenntnisse aus dem Verstand, ohne Beteiligung seines seelischen Herzens durchführte, weshalb bei ihm keine positive Wesensveränderung stattfand, dann wird er von ihr sehr ernst auf seine Fehler und Schwächen hingewiesen. Ihre ernste Ermahnung, die ihr Menschen auch als eine geistige Wachrüttelung verstehen könnt geschieht aus ihrer Fürsorge und Schutzbeistand sowie aus ihrer großen barmherzigen Liebe zu dem Menschen und seiner einverleibten inneren Seele. Die geistige Wachrüttelung eines Menschen bezüglich eines größeren ungesetzmäßigen Fehlverhaltens beinhaltet auch ab und zu Hinweise zur Erkenntnis manch einer schweren Belastung aus einem Vorlieben der Seele, worauf der Mensch selbst nicht gekommen wäre, weshalb er bisher auf seinem Rückweg ins himmlische Sein keinen geistigen Schritt mehr vorangekommen ist. Die ernste Ermahnung ist aus himmlischer Sicht für einen geistig ausgerichteten Menschen mit viel Gesetzeswissen ohne dessen ernsthafte Verwirklichung deshalb erforderlich, weil ihm beim Schwingungsabfall seines seelisch-menschlichen Bewusstseins die uneinsichtigen erdgebundenen Seelen immer näher kommen können und dann die große Gefahr besteht, dass sie ihm viele Lebensenergien entziehen oder ihn stark beeinflussen, so dass er geistig umwölkt und immer mehr gespalten und widersprüchlich lebt ohne es in seinem menschlichen Bewusstsein zu bemerken. So eine menschliche Tragödie geschieht sehr oft in dieser grobstofflichen Fallwelt mit einem erdgebundenen Jenseits, das mit unzähligen uneinsichtigen oder geistig irregeführten Seelen überfüllt ist, die Menschen wie Marionetten steuern. Dies können sie auch bei geistig stehengebliebenen Menschen erreichen und vor allem haben sie es dann leicht wenn diese vom Alkohol nicht mehr freikommen und schon länger täglich in der Dunstwolke des zerstörerischen und sehr niedrig schwingenden Alkohols leben. Deshalb sind sie gut beraten, wenn sie ihre Abhängigkeit vom Alkohol erkennen und sich möglichst Ratschläge bei erfahrenen Medizinern und Therapeuten einholen, um eine Entzugstherapie durchzuführen, bevor ihr Körper vom Alkohol geschädigt oder ganz zerstört wird. Doch was die Seele eines Alkoholsüchtigen täglich erlebt? Das möchte ich euch bei dieser hochschwingenden Botschaft nicht mitteilen, weil euch dies nur in der Schwingung herunterziehen würde. Habt bitte Verständnis dafür. Könnt ihr innere Menschen nun verstehen, weshalb es so wichtig für die himmlischen und besonders für die außerhimmlischen also Wesen in den lichtschwachen Welten ist, dass die Ich bin Gottheit zu ihren heiteren und liebevollen Wesensmerkmalen auch das ernste Wesensmerkmal besitzt? Zum besseren Verstehen der himmlischen Wesenseigenschaft des Ernstes, die für uns die Ich Bin-Gottheit verwaltet, erkläre ich euch kurz den tiefen Sinn darin, im göttlichen Ernst ist auch die fürsorgende Liebe und barmherzige Güte für die Wesen enthalten und wird von der Ich Bin-Gottheit durch Warnungen, Ermahnungen und herzliche Bitten zur Achtsamkeit gegenüber allen Lebewesen und zur Verhaltensänderung auf die mildherzigen himmlischen Gesetzesregeln ausgedrückt. Das geschieht aus ihrem Herzen mit einem ernsten Gesichtsausdruck und dazu passendem Klang und Bild, weil sie für jedes Wesen das Beste zu seinem Wohle möchte. Unsere himmlische Wesenseigenschaft des Ernstes kann nur ein Wesen bzw. ein Mensch mit einer herzlichen und demütigen Lebensweise verstehen und zudem für die ernsten Hinweise der Ich-Bin-Gottheit sehr dankbar sein. Wahrlich. Mit unseren ausgereiften Wesenseigenschaften aus den Vorschöpfungen haben wir die Ich-Bin-Gottheit gemeinsam in den höchsten Liebeempfindungen unserer Herzen geschaffen. Wenn die himmlischen Wesen bei der Ich-Bin-Gottheit wegen einer neuen Evolution anfragen, dann erhalten sie die Bildinformationen nur nach einer festgesetzten himmlischen Ordnungsregel zur Einsicht. Besteht die feste und ehrliche Absicht eines himmlischen Wesens eine neue Eigenschaft kennenzulernen, um diese nachzuleben? dann öffnet sich in ihm zuerst die Bildmitteilung in seinem Inneren Selbst und es erhält die Verwirklichungskräfte zur freudigen Nachahmung. Zu eurer Information, der augenblickliche Bewusstseins- und Evolutionsstand sowie die Lichtstrahlung eines reinen himmlischen Wesens ergibt sich daraus, wie viele Eigenschaften und Verhaltensweisen es aus der unendlichen Fülle himmlischer Evolutionsmöglichkeiten im Dualverbund gelebt hat. Seid euch bitte dessen bewusst! Außerhalb des himmlischen Lebens kann kein feinstoffliches Wesen eine weitere Evolution erschließen, weil die Lichtpartikel nicht die dafür erforderliche Lichtschwingung durch manch eine aufgenommene, himmlisch ferne Lebensweise aufweisen und zudem die Strahlung der Sonnensysteme und Planeten der Fallbereiche dafür zu gering ist. Nur auf den himmlischen Planeten, die eigens für eine weitere Evolutionsstufe der himmlischen Wesen geschaffen wurden kann ein reines Lichtwesen im Dualverbund eine höhere Evolution erschließen. Im irdischen Leben kann die Seele eines geistig erwachten und für das geistige Wissen aufgeschlossenen Menschen nur geistig freier von aufgesetzten himmlisch fernen Speicherungen Ungesetzmäßigkeiten werden, wenn der Mensch bereit ist, die für ihn bekannten und verständlichen himmlischen Eigenschaften und Lebensregeln täglich nach und nach mehr umzusetzen. Dadurch reicht sein Bewusstsein, das heißt, er öffnet sich immer mehr einer edlen und sanften Lebensweise. Welche Verhaltensrichtlinien sich die Seele im irdischen Sein zu leben vornimmt, das kann ihr Mensch noch nicht eindeutig erkennen, doch in guten oder unangenehmen Gefühlen spürt er schon, ob er mit seinem Verhalten richtig oder falsch gelegen ist. Die richtungsweisenden Gedankenimpulse und Gefühlsäußerungen der inneren Seele geben dem Menschen zu verstehen, was ihr zur Verwirklichung wichtig erscheint. Doch der geistig aufgeschlossene Mensch, der mit seiner inneren Seele dem himmlischen Leben näher kommen möchte, sollte sich immer wieder nach innen an die Ich Bin-Gottheit wenden und von ihr die Kräfte zur weiteren geistigen Entwicklung erbitten, die er auch bald bekommt, wenn er es ernst meint. Dadurch vermehrt sich die Energie im seelischen Bewusstsein und die Seele hat dann eine bessere Möglichkeit ihren Menschen in jene Lebensrichtung zu weisen die ihr vom Gottesgeist direkt oder von ihm über die himmlischen Wesen zur himmlischen Rückkehr empfohlen wird. Will aber der Mensch nur etwas für sich erreichen, zum Beispiel andere Menschen mit seinem geistigen Wissen ungesetzmäßig belehren oder gerne persönlich im Vordergrund stehen, dann verhilft so eine Verhaltensweise seiner Seele nicht dazu, sich geistig weiterzuentwickeln und früher heimzukehren und ihr werden keine zusätzlichen Kräfte aus der Ich Bin-Gottheit fließen. Dabei erlebt das menschlich-seelische Bewusstsein einen geistigen Stillstand, obwohl die Seele und der Mensch immenses geistiges Wissen im Erdenleben aufgenommen haben. Was nützt es der Seele, wenn sich ihr Mensch als geistiger Lehrer betätigt, ohne sich auf die unpersönliche Lebensweise der himmlischen Wesen auszurichten? Aus diesem Grund schwingt er im Lebensprinzip der personenbezogenen Fallwelt und belastet seine Seele erneut weshalb sie keine weitere geistige Entwicklung im Erdenkleid macht, und das bedeutet, dass in ihr keine weitere Entblätterung, seelische Reinigung, negativer Hüllen mehr stattfindet. Könnt ihr dieses Gesetzesbeispiel eures Urvaters schon verstehen und richtig geistig einordnen, ist aber ein herzensguter Mensch mit seiner Seele ziemlich im Gleichklang bzw. richtet sich immer mehr nach ihren geistigen Vorgaben aus um zu himmlischen Höhen zurückzufinden, weil er aus innerer Überzeugung erkannt hat, wie wichtig es ist, die ihm bekannt gewordenen himmlischen Lebensprinzipien nach und nach ohne Fanatismus zu verwirklichen, dann erleben sie miteinander eine Erhöhung ihrer Bewusstseinsschwingung. Wahrlich, keiner von euch kommt der hohen himmlischen Lichtschwingung näher, die sein inneres feinstoffliches Wesen einst schon besaß, ohne geistige Fortschritte geleistet zu haben. Deshalb zögert nicht lange und seid bereit alles dafür zu tun, damit ihr wieder ein edles und reines Wesen werdet, um ins himmlische Sein zurückzukehren, wovon ihr auch abstammt. Noch einige Erklärungen zum unpersönlichen Wesen der Ich Bin-Gottheit Wir himmlischen Lichtwesen sehen bei einer Abrufung aus dem gigantischen Wissensspeicher der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit Bilder, die uns helfen eine bestimmte Situation besser zu überblicken oder zu kontrollieren. Wenn wir zum Beispiel vorhaben, einen schönen Gegenstand für unseren Wohnbereich sowohl mit unseren Gedankenkräften als auch mit den Händen zu formen, aber wir uns erst kurz auf einem neuen Evolutionsplaneten befinden, auf welchem es für uns manche, noch unbekannte Teilchen gibt, deren Beschaffenheit und Anwendungsmöglichkeiten wir noch nicht kennen, dann bitten wir die Ich Bin-Gottheit demütig, uns aus ihrem gigantischen Wissensspeicher dafür Umgangserklärungen zu übermitteln. Unsere herzliche Bitte erfüllt sie gerne und übermittelt uns Bilder, die alles enthalten, was wir zur Schaffung unseres Gegenstandes benötigen. Die Mitteilungsbilder, die alle himmlischen Wesen von ihr erhalten können, sind unserem Evolutionsstand immer genau angepasst. Ebenso ich, euer Urschöpfungsvater und die anderen früheren himmlischen Wesen, mein Dual, die Urschöpfungsmutter, Christus und sein Dual, Rufen bei Bedarf Informationen aus dem Speicherzentrum der Urzentralsonne ab, welche, wie ihr schon erfahren habt, die Ich bin Gottheit verwaltet. Ihre immense Wissensspeicherkapazität befindet sich deshalb nicht in unseren Wesenslebenskernen oder in unserem Lichtbewusstsein, weil zur dauerhaften Speicherung der Unmengen von Bilddaten, die sich darin jeden kosmischen Augenblick im Speicherzentrum, universelle Datenbank, vermehren, ein gigantischer feinstofflicher Atomkern mit unendlich großer Energiekapazität benötigt wird. Die Verwaltung und Weitergabe dieser gigantischen Schöpfungsdaten kann nur ein unpersönliches Wesen präzise ausführen, das in dem größten feinstofflichen Atomkern der Schöpfung für immer lebt – es ist unsere geliebte Ich Bin-Gottheit, erfahret noch dazu. Zur dauerhaften Energieerzeugung im riesigen Atomkern der himmlischen Urzentralsonne sind ständig höchst pulsierende Teilchen mit Datenbestückung bestimmter Aufgaben erforderlich, die von den beiden Urteilchen – Yin und Yang oder positiv und negativ – energetisch in Aktion gehalten werden, um die Ganzheitsschöpfung mit den erforderlichen Lebensenergien zu versorgen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur die Essenz wichtiger Schöpfungsdaten aus dem Datenspeicher der Ich Bin-Gottheit, können unsere Wesenslebenskerne ewiglich spiegelnd aufbewahren, ohne dass sie jemals gelöscht werden können, weil dafür von allen Lichtwesen eine Sicherung eingegeben wurde. Die darin enthaltenen Daten können wir jederzeit abrufen, jedoch nicht die Wesen in den lichtarmen, niedrig schwingenden Fallwelten, die ein ungesetzmäßiges personenbezogenes Leben führen. Als euer Urvater nehme selbstverständlich auch ich sowie auch alle anderen himmlischen Wesen Abrufungen aus der Ich Bin-Gottheit vor, ohne Sonderrechte zu haben, obwohl ich einen sehr großen Wesenslebenskern mit einer riesigen Leuchtkraft besitze. Mit meinem Dual, eurer Schöpfungsmutter und vielen himmlischen Lichtwesen Erstlinge, haben wir die himmlische Schöpfung und das herzliche und gerechte und persönliche Lebenssystem aufgebaut. Deshalb weisen wir eine Unzahl von Evolutionen auf und aufgrund dessen haben wir einen großen Wesenslebenskern mit einer riesigen Leuchtkraft. Wie ihr daraus erkennen könnt, vergrößert sich der Lebenskern der himmlischen Wesen minimal mit der Anzahl der Evolutionen, ebenso nimmt die Strahlkraft des Lebenskerns zu und das bewirkt, dass auch der Lichtumfang, Aura, der Wesen größer wird. Die Vergrößerung unserer WesensLebenskerne ist bei einer weiteren Evolution deshalb notwendig, weil diese auf einer höheren Evolutionsstufe wieder viele neue Daten zur Speicherung dazu aufnehmen müssen, die für die erweiterte Lebensweise der Dualwesen in einer höher schwingenden, variantenreicheren Art wichtig sind. Ein ähnlicher Vorgang geschieht bei der himmlischen Urzentralsonne. Sie wird in der Strahlkraft stärker und im Umfang größer, wenn neue himmlische Galaxien von den himmlischen Wesen für die neu gezeugten Wesen geschaffen oder vorhandene himmlische Ebenen mit neuen Galaxien erweitert werden. Dafür erhält sie erweiterte Daten und benötigt eine größere Energiekapazität. Wir haben die Ich Bin-Gottheit für das unpersönliche himmlische Leben so geschaffen, dass sie den Gesamtheinblick in die himmlische Schöpfung hat und über jeden Lebensvorgang bestens informiert ist. Nach dem Schöpfungsfall haben wir ihr die Zusatzspeicherungen übertragen, um auch in die außerhimmlischen Welten Einblick nehmen zu können. Diese Möglichkeit habe ich und die Wesen aus dem himmlischen Ich Bin-Liebe verbund nicht, weil wir auf unseren Planeten ungestört ein selbstständiges Dual-Evolutionsleben führen wollten. Es ist in unseren Wesenslebenskennen, dem Mikrokosmos im Makrokosmos, zwar die Essenz aus wichtigen Vorgängen der himmlischen Schöpfung gespeichert, aber darin sind nicht die augenblicklichen Daten der Gesamtschöpfung enthalten, weil diese nur die Ich Bin-Gottheit stetig speichernd aufnimmt. Nur besonders wichtige Informationen aus der Gesamtschöpfung übermittelt sie uns über energetische Lichtbahnen, die unser Lebenskern aufnimmt und im Inneren Selbst selbstständig abspeichert. Ist für unsere weitere himmlische Evolution ein detailliertes Wissen notwendig, dann wenden wir uns immer an die Ich Bin-Gottheit. Zur Entschlüsselung ihrer hochschwingenden Mitteilungen erhalten wir dann aus der Urzentralsonne zusätzliche Energien. Wie ihr aus der Schilderung erkennen könnt, ist unser himmlisches Leben bestens und gerecht geregelt, ohne dass wir noch viele Nachbesserungen vornehmen müssten. Da die himmlischen Wesen an Erfahrungen und Wissensreichtum in ihren Evolutionen ständig dazu gewinnen, haben sie in ihren unzähligen Betätigungsbereichen neue Ideen zur Verschönerung ihres schon herrlichen Duallebens. Diese überbringen sie herzlich gerne der Ich Bin-Gottheit und sie stellt uns dann diese in Bildern zur Ansicht vor und wir entscheiden gemeinsam in einer demokratischen Abstimmung, ob wir diese zu unserem Evolutionsleben hinzunehmen wollen. Immer wieder bauen wir einige gute Vorschläge in unser Evolutionsleben ein, weil wir eine Beglückung verspüren, wieder an einer himmlischen Neuheit teilhaben zu können. Doch wesentliche Änderungen des himmlischen Lebenssystems können bis zum Ende der geteilten Schöpfung nicht vorgenommen werden, weil dies mit den Speicherungen der himmlischen Atome zusammenhängt, die auf unseren Lichtkörper einwirken. Deswegen ist es auch so schwer, an die schon sehr energielosen, tief gefallenen Wesen in den grobstofflichen Fallwelten heranzukommen. Die unzähligen ungesetzmäßigen Partikelumhüllungen ihrer Seelen und die gegensätzlich programmierten materiellen Atome der menschlichen Zellen lassen keine unmittelbare Annäherung unserer Lichtkörper mit großer Strahlkraft an die Menschen und ihre Seelen zu. Leider leben viele schwer belastete Seelen auf der Erde und im erdgebundenen Jenseits immer noch im Selbstzerstörungswahn obwohl schon über zwei Jahrtausende nach der Schöpfungserrettung durch Jesus Christus und vieler himmlischer Getreuer vergangen sind. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass ihnen die Schöpfungszerstörung nicht mehr gelingen kann und deshalb halten sie an ihrer Wahnvorstellung weiterhin fest. Aufgrund dessen werden in den unteren lichtarmen Fallbereichen eine sehr große Anzahl von geistig verirrten sowie unnachgiebigen, umnachteten Wesen viele kosmische Äonen dazu brauchen bis sie durch schmerzliche Erlebnisse und neue Erkenntnisse bereit sind, freiwillig in die himmlische Lebensrichtung umzudenken und für die himmlische Ernährung und Rückkehr endlich mit ihrer positiven Wesensveränderung zu beginnen. Wir himmlischen Wesen empfinden einen tiefen Schmerz in unseren Herzen, wenn wir daran denken, dass wir diese einst reinen, nun tief gefallenen Wesen im himmlischen Sein mit größter Herzlichkeit und Glückseligkeit im Dual-Liebeverbund gezeugt haben, und nun seht ihr, was aus ihnen geworden ist. Sehr tragisch ist die gegenwärtige Lebenssituation im niedrigst schwingenden Fallsein, vor allem auf euren Planeten Erde. Über diesen Zustand sind auch alle reinen Wesen im himmlischen Sein und besonders ich, euer ewiger Urvater, sehr besorgt. Deswegen fragen wir bei der Ich Bin-Gottheit immer wieder nach wie der aktuelle Zustand der Erde ist und ob die Lebensweise der Menschen und ihrer Seelen geistige Fortschritte in die Richtung des himmlischen Lebens gemacht hat. Fällt der Planet Erde durch die Zuwiderhandlungen der Menschen dramatisch in der Schwingung ab, dann senden wir euch liebevolle und fürsorgliche Gedanken aus unseren Herzen über die Ich-Bin-Gottheit zu. Unsere himmlischen Liebekräfte sollen euch im seelisch-menschlichen Bewusstsein aufbauen und eure Schwingung anheben. Leider sind nur wenige herzensgute Menschen in ihrer Seele für unsere zweipoligen Liebekräfte offen. Die gegensätzlichen Schwingungen der Welt vereinnahmen die Menschen immer mehr und dies hat gravierende Folgen für das irdische Leben und zudem für das ganze Sonnensystem. Manche von euch wissen schon darüber Bescheid, dass eine große Schar freiwilliger himmlischer Lichtwesen Heilsplanwesen, mit einer großen Anzahl von Evolutionen einmal das Himmelreich in Richtung Erde verließ. Sie haben zur Schöpfungserrettung mitwirken wollen und zudem war ihre herzliche Absicht, ihren tief gefallenen Geschwistern aus dem Hintergrund über ihren energiereichen und hochschwingenden seelischen Lebenskern indirekt zu helfen. Doch so wie das Vorgehen im Heilsplan Gottes im Himmelreich abgesprochen wurde, haben dies die Sendboten der himmlischen Liebe wegen ihrer zu intensiven Weltzugewandtheit bisher nicht gelebt. Die meisten von ihnen sind von den hinterlistigen Fallseelen in ihre ungesetzmäßige Denk- und Lebensrichtung gesteuert worden. Ihre seelische Schwingung fiel so rapide ab, noch dramatischer bei den Menschen aus dem Fall, dass die Erde gegenwärtig in ihrer Energielosigkeit zu versinken droht. Deshalb steuert die Menschheit mit ihrem Lebensplaneten dem Untergang zu. Natürlich sind für diesen tragischen Zustand die unverbesserlichen Menschen und Seelen aus dem Fall hauptverantwortlich. Doch wenn es mehr herzensoffene, seelisch hochschwingende Menschen geben würde, die in der Verwirklichung der himmlischen Lebensweisen gut vorankommen, dann wäre es nicht zu diesem lebensbedrohenden Zustand der Menschen und zu so viel Leid gekommen. In unseren Abrufungen aus der Ich Bin-Gottheit sehen wir traurigerweise, dass euer Leben durch große Katastrophen und einen möglichen Polsprung sehr bedroht ist, aber eine Veränderung der kritischen Situation zurzeit noch nicht erkennbar ist. Ihr seht daraus, dass sich euer Urvater stets über die katastrophale Lebenssituation der Menschen bei der Ich Bin-Gottheit informiert, so wie dies alle himmlischen Wesen immer wieder mit wehem Herzen tun. Wir wissen über die Ich Bin-Gottheit, dass einmal im Fallsein alles wieder gut werden wird, doch es bedarf von den tief gefallenen Wesen vorher der freiwilligen Bereitschaft zur Veränderung auf die himmlischen Lebensregeln. Diesen Zustand werden leider die meisten von ihnen nur durch schmerzliche Erkenntnisse und Erfahrungen erlangen, weil ihre enormen Speicherungen aus arroganten, herrschsüchtigen und gewalttätigen Lebensweisen eine sanfte und schnelle Veränderung verhindern. Könnt ihr geistig weit gereiften Menschen das demütige und bescheidene Dualleben eures Urvaters im himmlischen Hintergrund, das heißt, ohne persönlichen Führungsanspruch ohne Koordinierung und Lenkung der Schöpfungsvorgänge, schon gut einordnen. Vielleicht gelingt es euch dann, meine große Freude und die Dankbarkeit meines Herzens über den vorhandenen Zustand im reinen Sein zu verstehen, wenn ich in der Rückerinnerung an die Augenblicke denke, wo wir uns gemeinsam aus dem personenbezogenen Leben verabschiedeten und die unpersönliche Ich Bin-Gottheit schufen. Sie ist in unserem himmlischen Leben unentbehrlich, weil sie uns hilft weise Entscheidungen zu treffen und uns vor kritischen kosmischen Situationen bewahrt. Darum bin ich, euer Urvater, sehr glücklich darüber, dass es sie für uns gibt. Weil einst alle himmlischen Lichtwesen mit glückseligen Herzensempfindungen an den schöpferischen Speicherungen der Ich Bin-Gottheit in der Urzentralsonne beteiligt waren, hat sie das größte Schöpfungsbewusstsein mit einem gigantischen Datenspeicher, worin auch alle erforderlichen Evolutionsmöglichkeiten für die himmlischen Wesen enthalten sind. Wenn ich, euer Urvater, mit meinem Dual eine weitere Evolution erschließen möchte, dann bitten wir in unserer großen Demut und Bescheidenheit sowie mit einem dankbaren Herzen die Ich Bin Gottheit, uns dafür im Vorausbild Mitteilungen zu übermitteln. Damit wir uns grob ein Bild darüber machen können, welches herrliche Leben und weitere Glückseligkeiten wir in der nächsthöheren Evolutionsstufe erleben und welche neue Lebensvarianten wir erschließen werden. Diese Aufgabe erfüllt die unpersönliche Gottheit in der Urzentralsonne herzlich gerne mit freudigen Empfindungen gegenüber allen Wesen. Es ist wahrscheinlich unvorstellbar für euch Menschen. Dass sich die Ich Bin-Gottheit immer wieder einmal bei uns himmlischen Wesen für ihre Erschaffung herzlich bedankt und uns für unser Dualleben das Beste und Liebste aus ihren höchsten Liebeempfindungen wünscht, was sie aus ihrem größten universellen Herzen an Empfindungen zu verschenken hat. Unsere sehr bedeutende himmlische Neuregelung für ein unpersönliches Leben der himmlischen Wesen mit der Erschaffung des herzlichsten und genialsten unpersönlichen Wesens in der Urzentralsonne, der Ich Bin-Gottheit, die lange vor dem Schöpfungsfall geschah, ist für das eingeengte menschliche Bewusstsein religiös gebundener, schon lange geistig stehen gebliebener Menschen mit einem sehr geringen Wissen über das himmlische Leben kaum vorstellbar. Diese irdische Gegebenheit bei den Menschen ist mir, eurem Urvater, durch die Wissensübermittlungen der Ich Bin-Gottheit bekannt geworden. Ihren geistigen Bewusstseinsstillstand bedauere ich sehr, weil ich sie herzlich gerne freudig auf dem himmlischen Rückweg sehen würde. Ihr geistig aufgeschlossenen Menschen, versucht euch bitte in unser glückseliges und variantenreiches himmlisches Leben tiefgründiger hineinzudenken, an dem euer inneres Lichtwesen, nun belastete Seele, einst freudig teilnahm bzw. bei vielen Schaffungen mitwirkte, wie auch an der Ich-Bin-Gottheit. Sollten meine inhaltsreichen und tiefgründigen Mitteilungen über den Sprachschatz bzw. die Formulierungen des Künders für euch manchmal nicht deutlich genug ausfallen, dann versucht den Inhalt mit eurer Vorstellung zu veranschaulichen, die sich aus vielen zusammengesetzten Informationsbildern in eurem Oberbewusstsein bildet, so euch dies geistig möglich ist. Wie ihr schon erfahren habt, ist die Urzentralsonne ein gigantischer energieausstrahlender feinstofflicher Atomkern, der Energien für die Ganzheitsschöpfung erzeugen und die Verbrauchten wieder anziehen kann, um sie neu aufzubereiten. In ihm befinden sich viele Teilchen, die sich um die größten zwei rotierenden energieerzeugenden Urteilchen, positiv und negativ oder yin und yang, bewegen. In einem der beiden riesigen Urteilchen sind überwiegend Speicherinformationen für das weibliche und im anderen für das männliche Prinzip enthalten, welche wir himmlischen Wesen ihnen bei der Erschaffung einprogrammierten. Beide Urteilchen haben von uns ein selbstständiges Bewusstsein und eigene Aufgaben für die Schöpfung übertragen erhalten. Den beiden Urteilchen bzw. Wesensprinzipien haben wir einen eigenen Bildnamen gegeben, der in eure menschliche Sprache nicht zu übersetzen ist. Die beiden Urteilchen im gigantischen feinstofflichen himmlischen Atomkern der Urzentralsonne stehen ständig in liebevoller Verbindung zueinander, wobei sie sich stets informativ ergänzen. Der gigantische Atomreaktor mit den beiden Urteilchen, unsere größte Ursonne als der zentrale Punkt der Ganzheitsschöpfung, ermöglicht seitdem allen Lebewesensformen im himmlischen Sein ein ewiges Leben und eine ständig fortschreitende Evolution. Beide Wesensprinzipien Urteilchen in der Urzentralsonne bilden zusammen das Bewusstsein der Ich Bin-Gottheit. Wenn wir uns an ihr Bewusstsein mit Fragen wenden oder einfach mit ihr herzlich kommunizieren wollen, dann schauen wir sie mit einem bildschönen, zarten und lächelnden Gesichtsausdruck in dem die Gesichter der beiden Wesensprinzipien, bei einem überwiegend männlich, beim anderen überwiegend weiblich, zu einer Gesichtsprägung verschmolzen sind. In der Sprache des Künders nennt ihr Menschen unser zentrales unpersönliches Wesen entweder die Ich Bin-Gottheit oder Allgeist oder Liebegeist oder Gott, jede Landessprache der Menschen hat für das Herzlichste genialste und zentrale unpersönliche himmlische Wesen einen anderen Namen erwählt und die Wesen in den feinstofflichen materiellen oder teilmateriellen Fallbereichen ebenso, entsprechend ihres Bewusstseinsstandes. Aus himmlischer Sicht ist es nicht entscheidend, welche Namen ihr im Herzensgebet denkt oder aussprecht, sondern wichtig ist die innere Herzlichkeit bei eurer Kommunikation mit dem himmlischen Liebewesen, dessen Essenz in eurem seelischen Lebenskern enthalten ist. Jeder von euch herzlichen Menschen kann für sich dem himmlischen unpersönlichen Liebewesen einen schönen hochschwingenden Namen geben, oder ihr haltet euch an die Namen, die euch entsprechend eurem Bewusstsein bisher gefielen. Doch das lässt euch die Ich bin Gottheit und ebenso euer himmlischer Urvater frei. Der Künder hat die oben genannten Namen für sich ausgewählt, weil er in ihnen eine hohe Schwingung verspürte und seitdem benutzt er in seinem Herzensgebet abwechselnd diese Namen. Seitdem sein menschliches Bewusstsein die Speicherung dieser Namen enthält, hört er bei der Botschaftsaufnahme aus der himmlisch-göttlichen Quelle abwechselnd einen davon und schreibt ihn auf. Das zu eurer Information. Das eine Urteilchen im Atomkern der Urzentralsonne ist ein selbstständiges, überwiegend männliches Wesensprinzip und für die Energieaufbereitung, Energiespeicherung sowie für die Weitergabe von Energien zuständig. Es gibt den himmlischen Wesen und auch allen niederen Schöpfungsformen gerne Auskünfte darüber. Handelt es sich zum Beispiel um Erkundigungen der Wesen bezüglich ihrer nächsten Evolution oder Anfragen, wie weit sich ihre Galaxie auf der himmlischen Umlaufbahn um die Urzentralsonne befindet bzw. wann der himmlische Äon für sie beendet ist, dann kommt die Auskunft aus dem überwiegend weiblichen Wesensprinzip, da dies die himmlischen Wesen so vorgesehen haben. Doch im irdischen Leben ist dies für einen Künder nicht wichtig bzw. ohne Bedeutung für seine göttliche Ausrichtung und den Empfang der göttlichen Inspiration, weil er immer aus dem gesamten Bewusstsein der Ich Bin-Gottheit seine Mitteilungen empfängt. Damit sie im dreidimensionalen Oberbewusstsein des Künders gut ankommen und sinngemäß richtig in seine Landessprache übersetzt werden, stehen ihm dabei himmlische Wesen bei. Zum besseren Verstehen der himmlischen Gegebenheit erweitere ich die Beschreibung über die Ich Bin Gottheit und hoffe, sie überfordert nicht euer Vorstellungsvermögen. Die beiden Urteilchen in der Urzentralsonne, die mit unterschiedlichen Wesensprinzipien und mit verschiedenen Aufgabenbereichen betraut sind, bilden ein Liebespaar ohne Körperform, jedoch mit einem unbeschreiblich lieblichen Gesichtsausdruck, den wir himmlischen Wesen herzlich gerne schauen wenn wir mit ihnen in kommunizierender Verbindung stehen. Ihre Liebesbeziehung findet auf eine andere Art und Weise statt, als dies bei uns himmlischen Wesen im Dualverbund der Fall ist. Ihre innige Herzensbeziehung ist in ihren Gefühlen sehr stark ausgeprägt, da die Urenergien in beiden Teilchen unermesslich groß sind. Sie verschenken sich ihre Liebeströme ständig gegenseitig und erzeugen dadurch unendliche lebenserhaltende Energiemengen für die Gesamtschöpfung. Sie harmonieren bestens miteinander, da sie von den himmlischen Wesen aus deren sanften und herzlichen Eigenschaften alle Informationen dafür erhielten. Über manche neue himmlische Wissensdetails werdet ihr vielleicht erstaunt sein oder diesen auch sehr skeptisch gegenüberstehen, weil euer menschliches Bewusstsein es noch nicht erfassen kann. Doch wer über das himmlische Leben schon viel geistiges Wissen besitzt und gelernt hat, mit geöffnetem Herzen über die himmlische Schöpfung nachzudenken, der wird einmal erfreut feststellen, dass er sich dieses neue Wissen über die Ich Bin-Gottheit und die Urzentralsonne auch gut vorstellen kann. Das wurde ihm nur deshalb möglich, weil ihm seine nicht mehr so sehr belastete, geistig weit gereifte und nun höher schwingende innere Seele dafür Bildumrisse kurz in sein Oberbewusstsein einblendete welche aus ihrer himmlischen Rückerinnerung stammen. Ihr Menschen auf dem inneren Weg in eure Lichtheimat! Seid euch bitte dessen bewusst, dass ihr durch die Liebetröpfchenbotschaften aus der himmlisch-göttlichen Quelle stets gefordert seid, tiefgründig über neue himmlische Wissensdetails nachzudenken und auch umzudenken, damit ihr das weitere Schöpfungswissen vom himmlischen Leben mit dem Herzen besser erfassen könnt. Wahrlich, es enthält nur Lebensregeln für ein unpersönliches herzliches, freiheitliches, gerechtes und friedvolles Leben in Wesensgleichheit, das mit dem Menschlichen in keiner Weise zu vergleichen ist. Nur eure Offenheit für ein neues himmlisches Wissen verhilft euch dazu, euer eingeengtes menschliches Bewusstsein von vielen irreführenden Informationen zu säubern und zu erweitern. Nur dann könnt ihr unser und euer himmlisches Leben in feinstofflicher Teilchenstruktur einigermaßen erfassen und verstehen. Zu eurer besseren Bewusstwerdung wiederhole ich das Geschilderte mit ähnlichen Bildinformationen. Wahrlich, die himmlischen Wesen schufen mit ihren Gedankenkräften und Bildprogrammierungen zur Steuerung und Verwaltung der Schöpfung bewusst zwei unpersönliche Wesenheiten ohne Körperform im Kern der Urzentralsonne, die zu einem Ganzen verschmelzen können. Dies vollziehen sie auf energetischer Basis. Sie durchstrahlen und lieben sich sehr. Obwohl sie unterschiedliche Wesensprinzipien aufweisen und verschiedene Aufgaben für die Schöpfung erfüllen, sind mit ihrem unpersönlichen Zustand zufrieden und glücklich. Sie geben alles aus ihrer Herzlichkeit und Fürsorge, was die Schöpfung zum Leben benötigt. Damit keiner von ihnen einsam ist, haben die himmlischen Wesen bewusst und genial diesen beiden unpersönlichen Wesen das ewige Leben, mit für euch unvorstellbar vielen Kommunikationsvarianten verliehen, die sie glückselig stimmen. Wie ihr schon von mir erfahren habt, haben beide ein liebliches Gesicht, das uns lächelnd anstrahlt, wenn sie sich zum Beispiel über einen Schöpfungsvorgang separat äußern. Für manche geistigen Neulinge ist dieses göttliche Wissen unvorstellbar, deshalb kann es sein, dass sie damit geistig überfordert sind. Sollte dies der Fall sein, dann beachtet meine tiefgründige Beschreibung über die Urzentralsonne und die Ich Bin-Gottheit vorläufig nicht. Eure Seele ist dann noch nicht frei genug dafür und eure Gehirnzellen haben zu wenige brauchbare himmlische Wissensdetails gespeichert, deshalb kann euer menschliches Bewusstsein das Wissen nicht richtig einordnen und euch über angenehme Gefühle seine Aufgeschlossenheit signalisieren. Deshalb verspürt ihr in euch noch eine starke Ablehnung gegenüber dem neuen himmlischen Wissen. Auch wenn ihr mit diesem Wissen momentan überfordert seid, resigniert nicht, sondern Habt mit euch selbst Geduld. Einmal kommt auch für euch die geistige Zeit, wo ihr euch auf dem himmlischen Rückweg befindet. Dann werdet ihr für jede neue geistige Information und göttliche Wissensberichtigung dankbar sein, weil ihr aus dieser Täuschungswelt mit Unmengen von Falschinformationen schnellstens wieder herausfinden wollt. Wer jetzt bereit ist umzudenken bzw. aus seinem bisherigen weltlichen und religiösen Wissen zu einem neuen Schöpfungsbild des ewigen Lebens gelangen will, der erlebt wahrlich durch die euch nun angebotenen vielen himmlischen Liebetröpfchen einen schnellen geistigen Aufwind. Diesen benötigt er, denn sonst bleibt er auch im Jenseits geistig stehen, da seine Seele lange dazu brauchen wird, um sich von dieser Welt der Täuschungen nach und nach zu befreien. Deshalb ist es so wichtig schon im Erdenleben in ein neues geistiges Denken hineinzuwachsen Fortsetzung im Teil 2